Okay, ich hol mir hier nochmal einen Bartkratz. Weg mit euch. Verdammt! Wieder nur ein Herz, ein, ein Leben, ein Punkt. So, Abflamme. Rechts halten und halb durch und weiter rechts halten. Machen wir. wir uns heute noch das letzte Ending und spielen das Spiel durch. ist unsere Mission. Wir ein müssen Heidel kann auch nicht Schaden. durch. Äh, ja. Soviel dazu. Und der jetzt hier. Langschlinge. Muss man das erstmal schaffen. Die Grube. Zeiten siehst du, ah ja, hier gab es noch einen. da. Kam auch vorher nicht durch. Hier war noch eine Tür vor, so da jetzt mal durch. Ja, hier kommen wir jetzt nicht durch. Warum können wir hier jetzt nicht lang? Oh, dunkle Abgrund. Und du? Sind wir hier? Ähm. das schwätze praktisch Hier kommen wir hier weiter. Hier ist irgendwas. Schauen wir auch noch eine Stufe. Für den hohen Sprung. Jetzt stehe ich hier. Das bin, ich hier. bin, so ein Sprung, mit dem wir die Klippe raufgekommen sind, mal okay. irgendwie. Ja. Jetzt fallen lassen und dann springen. Ah, ja, genau so. Fallen lassen und dann springen. Das können wir hier holen. Dunkler Turm. Ich habe viel gedrückt. Jetzt sind wir hier. Und Vielleicht hoch. Oha. Da sagst du was. Ähm, Viel Leben habe ich noch dabei. Ich habe mich auch nicht geheilt bei der Fee, aber... Kammer der Stärke, ja, das glaube ich dir, ist, das die Kammer der Stärke ist. Ich denke das schwerste im Spiel, nein, das schwerste am Spiel war die Piratenklippe hochzukommen. Hm, den müssen wir irgendwie hochkommen. Können wir die Scherben irgendwie mitnehmen? Die Scherben darüber zu bekommen, das war das schwerste Spiel. Jetzt müssen wir hier wieder übereinander stapeln. Ich kenne das Prozedere doch. Das war das Schwerste. Dass wir darüber mussten. Ja, ist fast. Ich hoffe das Ende gibt es hier nicht mehr. Wo geht denn der hier hin? So schaffe ich das da nie hoch? Wenn man die stapelt, ist mir echt ein Rätsel. Geht das wieder mit dem Sprung hier oder wie? fallen, das ein Sprung. Drei aufeinander stapeln. Ich habe ein bisschen Angst, weil da gab es doch das Ending, wenn du zu oft auf die End stießt. da was auslöst. übereinander gestapelt bekommen hast. ja hat man fast. Einmal Ende 25 gemacht wird es nie wieder getriggert. Ah, sehr schön. Ja, genau das meinte ich mit dem Heilige Scheiße. Müssen wir mal die übereinander stapeln? Wir hatten zu und mal, aber dass das da liegen bleibt, Junge. Ja, das ist schwierig. Ihr ja, bleibt, das, das, das bleibt nicht. Die kippen sobald da drei drauf stehen. Beton gibt's. Ein physikalisches problem hier das ist hier spielphysikalisch nicht möglich wie sich die entwickler das vorgestellt haben verstehe ich auch nicht wie schaffen wir das der erste ending dann heute doch nicht was zu erwarten war, wenn es so lange dauert, mich jetzt viele schon lang hier da und ich kann stehen bleiben, das sagst du vielleicht, so das war fast, aber fast heißt eben nicht. Tut mir leid für alle Zuschauer, das ist jetzt hier wahnsinnig unspannend. Das jetzt hier zu machen. Verstehe ich, dass die meisten das Ending nicht haben. Aber wir haben es hingekriegt. Ich glaube, der Be Beharrlichkeit. Haben wir wahrscheinlich schon verkackt. müssen wir hier so diese, diese Sprungattacke wieder machen. Entwickler wollen mich echt trollen. Was muss da drüben machen, fallen wir wieder runter. Das haben wir hier schon mal geschafft. Ich denke ist scheiße, aber machbar. Ja, genauso. Dann noch oben noch einen Jump und dann dich da nämlich treffen lassen. Das, ja, genau. Das sollen wir schaffen. Ich vergiss das doch. Wir haben zwar noch ein paar Leben, aber... Halleluja. Irgendes ist schwerer als das andere. wahrscheinlich noch fünf. Das ist echt die Hölle. Ach, ich liebe dieses Spiel. Ein Plattform ist es einfacher, also rechts hast du noch ein einfacher Versuch. <lacht> ja, Wollen man da jetzt runterfallen. haben wir nicht mehr und vergabt Da steht das jetzt außer der Patze gleich alles wo wir tot sind dann macht das nicht nochmal dann macht das ja dann machen wir Schluss nochmal hier hoch jetzt ist nicht so wirklich Bock drauf Kann man nicht hier abkürzen? Können wir natürlich nicht. Nice, tot ist auch. Können wir in Ruhe springen? Wenn er mich gefehlt hätte, das wäre echt. gewachsen wie gehen überhaupt jetzt nur noch da hochkommen das ist eine kunst für sich ich komme da bis ran aber hoch komme ich bisher noch relativ selten Doppelsprung machen oder wie? Wie kommt man da hoch? Komm das ran an die Plattform aber hoch. Scheint mir gerade unmöglich. Die gemahlen Pfaden mit dem Kopf drauf hier. Also wirklich drauf. Sind die überhaupt machbar. Ja, das ist für schwierig. Stunden später habe bisher ohne zu zwei Personen gesehen, die das geschafft haben. Nächsten Mal direkt von der fallen. Äh, sagst du. Sagst du so einfach. Du bleibst doch nicht lange. Jetzt hast du drei. Jetzt hast du drei Personen, die es geschafft haben. Ich kriege einen Schreikampf, finde ich das jetzt hier normal. Warte, geht? Geht links. Ah, hier geht's hoch. Ah, ja, hier. Na, danke für den Tipp. Ihr werdet gleich wieder runtergefallen. Okay, nun. Was... Was stellen wir jetzt hier? technisch rätsel. Aber wenn wir auf die Plattform springen, haben wir es schon verkackt. Oder nicht? Respawn die. Das ist der komplett verschissen, wenn du es einmal am falschen Schlüssel bist. Oder sehe ich das falsch? Kannst du aufhören, wenn du hier... Und wir haben schon halt 4%. Das ist der faschistische Plattformen bei den Schenken, müssen runterarbeiten. Ja, was dann? Wenn ich von Plattform zu Plattform bringen. dann sind die, das ist ja... Wenn ich es einmal verkacke, respawn, die respawnen doch nicht, oder? Und respawn die dann... Ja, der ist schlecht, ich Möchte ich da nicht hinkomme. Weil du mit den Springen dann anfängst. fragst Du ob die respawnen, weil wenn nicht, habe ich es verkackt. Ist dann hier ein Versuch. Das, ist, das, das finde ich ja herrlich. Das werde ich verkacken. Wie viele Leute haben diese 101 überhaupt gerichtet? Wie viele haben sich das überhaupt? Wie viele haben sich das zugemutet? Das ist ja wirklich nur noch nur viele Leute, die wirklich ganz Langeweile haben. du den hier hochkriegst, falls du den hier hochkriegst, selbst hoch kommt es nicht wirklich. sein wir, jetzt stellen ihn dort irgendwie um Weg und springen bei seinem Kopf darauf. So kann es gehen, ah ja, jetzt haben wir die drei Plattformen unten. Jetzt müssen wir es auf Anhieb schaffen, oder? Sonst haben wir es verkackt. Und jetzt hier hoch. Gute Nacht. Resettet jetzt nicht mehr, haben wir verkackt. Letzte Sprung war es. Och, wisst ihr, wie viel Bock ich auf nächstes Mal habe? Gar keins. Dann lass mal dann bleiben. Mal den Rest des Turms zu machen, Im Teufel werde ich tun, das noch mal zu. Das ist nee, das ist das, ist nicht mit mir. Ich bin sehr weit gekommen, aber ja, so 100 Endings haben wir gemacht. Das ist doch hier wundervoll würde ich schon mal sagen dürfte ich nach um, oben gefallen haben lassen aber der Seite. und ja das war ja erstmal Revenge schon. Jetzt können wir uns noch mal angucken falls hier welche gibt könnte gibt es hier wahrscheinlich keine haben sie in dem Game, die Entwickler ja schon gezeigt, als Figuren. So, dann würde ich erstmal sagen, 104%, das ist doch wundervoll. Wundervolles Ski.